In einem Land vor unserer Zeit liegt ein Ort, geheimnisvoll und dunkel. Doch die Dunkelheit gebar ein helles Licht, ein Licht in digital 4K 3D und Surround Sound. Sorry, nochmal. 2019, die Zukunft. Ein Film. Ein Kino. Lichtspiele. Der Film. 2019 im Kino. Ähm, falscher Film.